Wenn Sie sich schon mal mit einem Kindergartenkind von Freunden unterhalten haben, dann kann es gut sein, dass Sie folgende Erfahrung gemacht haben. Wenn Ihr kleines Gegenüber seine Angst vor Ihnen verloren hat, erzählt es Ihnen vielleicht von einem Erlebnis aus dem Kindergarten und geht davon aus, dass Sie selbstverständlich genau wissen, um wen es sich handelt, wenn es von Peter oder da Anna spricht. Das Kind geht also davon aus, was ich weiß, weißt du auch. Für ein kleines Kind ist dieser Fehlglaube normal. Bei Erwachsenen nennt man es Curse of Knowledge oder zu deutsch der Fluch des Wissens. Dieses Problem findet in vielen zwischenmenschlichen Beziehungen statt, aber in Partnerbeziehungen ist der Fluch besonders zerstörerisch. Partner gehen oftmals davon aus, dass der jeweils andere auf dem gleichen Wissensstand ist als man selbst. An Sätzen wie, das ist doch selbstverständlich, kann man erkennen, dass gerade dieser Fluch die Beziehung belastet. Noch schlimmer sind Sätze wie, das ist doch klar, was ich von dir will, das muss ich dir doch nicht noch extra sagen. Der Fluch des Wissens besteht darin, dass man das eigene Wissen für selbstverständlich hält und sich nicht vorstellen kann, dass der Partner nicht den gleichen Wissensstand haben könnte. Und wie kommt man dem Fluch? Indem man entdeckt, Kennenlernen ist schöner als Kennen. Schöner als, dass mein Partner schon alles weiß, ist es ihm oder ihr immer mehr von mir wissen zu lassen.